Hallo, ich bin der Nick. Ich gebe euch heute einen Einblick in meinen Berufsalltag als Informatiker in der Systemtechnik hier in der Habe. Als Informatiker in der Systemtechnik habe ich doch einiges darüber kennengelernt, wie so eine industrielle IT-Infrastruktur aussehen kann. Das Lernen in einem mittelgroßen Unternehmen wie diesem ist aus meiner Sicht auch angenehm, da es keinen genauen Plan gibt, was wann passiert und es immer ein abwechslungsreicher Alltag ist. Haver als Ausbildungsplatz bietet einen direkten Umgang und eine flache Hierarchie. Es gibt einige Benefits, wie zum Beispiel das GA, welches die Fahrt an den Arbeitsort günstig macht. Als Informatiklernender bei der Haver werden grundsätzlich gute Noten in Mathematik, Englisch und Allgemeinbildung vorausgesetzt. Man lernt hier viel über den internen Kundenkontakt sowie den gesamten Prozess von Geräte kaufen bis Geräte entsorgen oder reparieren. Ich hoffe, dir hat dieser Einblick nun gefallen und wir freuen uns dann in Zukunft auf deine Bewerbung bei der Havas Lighting Solution zu gehen.